In diesem Video möchte ich euch den Kühlmittelkreislauf meiner CNC-Version 3.2 zeigen. Die Wanne unter dem Frästisch besteht aus 0.75mm Stahlblech. Der Abfluss erfolgt über 40mm Kunststoffrohre, die üblicherweise für Abwasserinstallation verwendet werden. Die Wanne wird mit einem Gefälle zur Vorderseite eingebaut, daher ist der aus Vierkantrohren bestehende Frästisch an der vorderen Kante an allen Befestigungspunkten mit je zwei M8er Muttern unterlegt. Auf eine Länge von 27cm ergibt sich somit ein Gefälle um 1,5cm. Die Höhe des Frästisches wird über die Gewindestangen justiert. Dazu wird der Fräser an den jeweiligen Punkt gefahren und die Höhe so eingestellt, dass eine Unterlegscheibe leicht klemmend darunter passt. Wird diese Arbeit gewissenhaft ausgeführt, sollten alle Vierkantrohre in einer Ebene parallel zur Bewegungsrichtung des Fräsers liegen. Nur die darunter befindliche Wanne besitzt ein Gefälle zur Vorderseite. Der Abfluss wird mit einem Stück Schaumstoff verdeckt, der als Filter wirkt. Etwa 700 ml Flüssigkeit reichen für den Kühlmittelkreislauf. Hier verwende ich Leitungswasser. Als Pumpe kommt der 12-Volt-Motor einer Kfz-Scheibenwaschanlage zum Einsatz. Über einen Gummischlauch und ein Aluminiumröhrchen gelangt das Kühlmittel zum Fräsmotor. Den Fräsmotor habe ich an der Achse mit etwas Mehrzweckfett geschmiert, um das Eindringen von Spritzwasser zu erschweren. Die Pumpe wird nicht mit voller Leistung angesteuert, da diese Motoren nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind. Per Pulsweitenmodulation wird die Spannung auf etwas unter 4V reduziert. Der Motor zieht damit einen Strom von fast einem Ampere. Als erster Test wird ein Kreis mit einem Durchmesser von einem Zentimeter aus 0.8mm Aluminiumblech gefräst. Wird ein neuer, scharfer Fräser verwendet und stimmen die Maschinenparameter, so kann Aluminium auch ohne Kühlung verarbeitet werden. Beim zweiten Durchgang wird die Kühlung eingeschaltet. Erneut wird der 1cm Kreis mit identischen Maschinenparametern gefräst. Ein Unterschied ist an den Schnittkanten nicht auszumachen. Mit Kühlung reagiert das zu bearbeitende Material aber weniger kritisch auf falsche Maschinenparameter, was beim Bearbeiten von Kunststoff besonders deutlich wird. Aufgrund der nach wie vor sehr experimentellen Software fährt die CNC nicht mit Maximalgeschwindigkeit, ferner ist der Vorschub entlang der Pfade nicht konstant. Wird Kunststoff zu langsam bearbeitet, so kann die entstehende Reibungswärme ohne Flüssigkeitskühlung nicht schnell genug abgeführt werden, wodurch das Material schmilzt und der Fräser früher oder später abbrechen würde. Mit der Wasserkühlung gelingen auch bei langsamer Bearbeitungsgeschwindigkeit saubere Schnittkanten. Gefräst werden hier Zahnräder aus 5mm starkem Plexiglas. Wie zu sehen, setzt sich der Schaumstoff am Abfluss relativ schnell zu. Die Oberfläche eines Filtersystems kann nie groß genug sein, daher habe ich eine weitere Schaumstoffbarriere längs der Wanne unter den Frästisch geklemmt. Mit dieser Anordnung läuft das System auch nach einigen Arbeitsstunden zuverlässig, ohne dass sich das Filtersystem zusetzt. Der Durchmesser der runden Zähne des Getriebes beträgt 2 mm. Die beiden großen Getrieberäder besitzen je 75 Zähne, das kleinste 10 Zähne. Nach getaner Arbeit kann das Kühlmittel an dem Pumpendeckel abgelassen werden. Mit einer Spritzflasche können die Späne aus der Wanne gespült werden. Beim Bearbeiten härterer Materialien wird den Kühlmitteln üblicherweise Schmierstoff zugesetzt. Die industriellen Rezepturen sind alles andere als umweltfreundlich, ich verwende etwa 20% handelsübliches Spülmittel. Das erste Heavy Metal Teststück ist Flacheisen. Damit wird die Maschine in ihrem momentanen Ausbaustadium über Gebühr gefordert, aber die Neugierde hat mich zu dem Experiment verleitet. Als Kühlschmiermittel wird im Hobbybereich bisweilen Dieselkraftstoff verwendet, aber zitrusfrische ist mir in meinem Bastelkeller lieber als Dieselgestank, auch wenn das Ergebnis schlechter ausfallen sollte. Die Debatte über mögliche oder unmögliche Schmierstoffe möge beginnen. Welche ich davon testen werde, wird die Zukunft zeigen. Der Fräser hat das Eisen bearbeiten können, aber das Ergebnis ist nicht optimal. Vor allem bei dem Kreis ist die Oberfläche an der Unterkante sehr rau. Das liegt zum einen an der Abnutzung des Fräsers, zum anderen daran, dass die schweren Eisenspäne von dem Kühlmittelstrom besonders in den tiefer liegenden Bereichen des Werkstücks nicht effektiv abgeführt wurden. Eine Anbringung des Aluröhrchens näher an dem Fräser schafft in diesem Punkt Abhilfe. Den gleichen Test habe ich mit Aluminium durchgeführt. Das Werkstück ist 20mm breit und 5mm hoch. Auch hier kommt ein 1,5 mm 2 Schneidenfräser zum Einsatz. Das Ergebnis ist deutlich besser. 0,75 mm Stahlblech ist das nächste Testmaterial. Kühlschmierstoff ist nach wie vor das Wasser mit 20% Spülmittelanteil. Der Fräser sollte nicht zu tief eintauchen, da dieser sonst als Schaumschläger fungiert. Im zweiten Anlauf ist die Tiefe besser justiert. Mit dem 1,5mm Fräser wird eine Sensorscheibe mit 30 Zähnen aus dem Material geschnitten. Der Durchmesser des Werkstücks beträgt 76mm. Das Ergebnis ist zufriedenstellend, die Schnittkante ist recht sauber ausgeführt. Wofür derartige Sensorscheiben genutzt werden und was man mit dieser CNC in der bestehenden Ausbaustufe herstellen kann, wird demnächst gezeigt. Wer die Weiterentwicklung dieser Open-Source-CNC-Maschine finanziell fördern möchte, kann dazu die Spendenschaltfläche auf meinen Projektseiten nutzen, danke an alle bisherigen Unterstützer. Dort findet ihr auch die Pläne zum Nachbau sowie die verwendete Software. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald!